der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen Quest-Gameplay, aber das Game, was ich euch vorstelle, gibt es auch für SteamVR. Also äh, kein Problem, wenn ihr entweder ja SteamVR-Brillen nutzt oder die Oculus Quest 1 oder 2. Ihr könnt das Spiel hier auf äh, beiden Plattformen nutzen. Und ja, es handelt sich um das Game Yuki und äh, bei Yuki, ja, da spielen wir quasi eine Actionfigur und äh, ja, es ist ein Rocklike Game, das heißt, wenn wir sterben, geht es wieder komplett bis zum Anfang und wir müssen von neu anfangen. Das Gute ist aber, bei jedem Mal, wenn wir spielen, können wir uns Sachen freischalten und werden dann immer besser. Der Charakter wird immer besser und bleibt auch besser und äh, somit werden die Level dann nacheinander einfacher. Ich bin jetzt nicht so allzu weit gekommen, aber ähm, ja, man hat gemerkt, wenn man diese Upgrades nutzt, der Charakter wird besser und das merkt man auch äh, ständig. Und ähm, ja, jetzt schaue ich mal mit euch zusammen hier die Oculus-Seite an. Und ja, hier sehen wir es. Das Game kostet 19,99 Euro und ähm, ja, hat volle 5 Sterne, 56 Bewertungen. Und ich, ich finde auch, das Spiel ist an sich komplett stimmig ähm, die grafik ist toll sieht echt äh, super malerisch aus sage ich mal passt einfach die musik ist äh, echt passt auch wie äh, ja man sagt ja so schön wie arsch auf einmal <lacht> oder wie faust aufs auge und äh, ja, das Spielprinzip gefällt mir, also man hat äh, die Controller in der Hand, hat einmal die Yuki, entweder links oder rechts, je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, das kann man auswählen. Und dann hat man noch so einen kleinen Sidekick, der erklärt uns auch das Spiel so am Anfang ein bisschen. Und ja, mit den beiden quasi äh, spielen wir dann, müssen durch den Raum, also man steht am besten auch, weil man sich auch ein bisschen bewegen muss beim Game. Man muss ausweichen und äh, ja, das ist besser, wenn man steht. Und äh, ja, das ist nicht einfach, es wird immer schwerer, die, die Gegner schießen nachher nur noch und äh, ja, man ist dann nur noch am Ausweichen und man muss dann auch immer so Orb sammeln, damit kann man die Upgrades äh, holen und äh, kriegt dann auch im Spiel nochmal kleine Upgrades. Also äh, echt cool gemacht, finde ich. Quest 1 und Quest 2 wird hier unterstützt. Und es soll auch noch irgendeinen Endless-Modus geben, der kommt aber noch. Momentan gibt es diesen Patrol-Modus, wo man auch so einen kleinen Story-Part durchspielt. Und ja, aber bis man den durchspielen kann, ich glaube mal, da hat man einige Stunden in dem Game verbracht. zeige ich euch nochmal ganz kurz hier auch die Steam-VR-Seite. Und ja, kostet hier auch 19,99 Euro. Alle Brillen werden unterstützt und ja... Echt cool gemacht, meiner Meinung nach. Ist auch mal wieder ein anderes, äh, ja, andere Art Game. Ähm, ja, wir haben sonst immer gegen Zombies schießen, oder es ist ein Wave-Shooter und das ist ein, ja, auch mal wieder was anderes und ich äh, finde sowas immer erfrischend und, äh, ja, mir hat es gefallen, ich weiß nicht, ob äh, es genauso geht. Ähm, könnt ihr ja gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, wie euch das Gameplay jetzt gefällt. Oder habt ihr das Game sogar schon probiert und sagt, boah, cool, das äh, ist äh, auch echt mein, meine, mein Fall. Und äh, ja, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Und äh, wenn ich ein bisschen besser geworden bin, vielleicht äh, kann ich dann noch mal ein Gameplay machen, wo ich ein bisschen weiterkomme. Aber das ist jetzt erstmal so ein ja, Ersteindrucks-First-Impression-Video, äh, äh, damit ihr euch mal ein Bild von dem, von dem Game machen könnt. Hier haben wir auch noch mal die Homepage, alles ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und äh, ja, ich finde, äh, der Entwickler hat alles mit dem Game richtig gemacht. Äh, Bild euch aber äh, selber eure Meinung zu dem Game. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen beim Game Yuki. Und ja, ich bin gespannt, was es hier zu erleben gibt. Es ist ein Roguelike-Game, das heißt, wenn wir sterben, sind wir direkt tot und müssen von neu anfangen. Wir können uns Upgrades verdienen, die wir auch dann permanent haben. Und so wird der Charakter natürlich immer besser und so kann man dann die schweren Level irgendwann dann auch meistern. Und äh, ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an. Also Wir haben hier die Audio-Settings, Dann können wir uns hier die Controller-Einstellungen anschauen ist eigentlich relativ übersichtlich. Wir können hier Rechts- oder Linkshänder auswählen. Ich bleibe bei Rechtshänder. Der Hoshi würde jetzt hier Linkshänder wählen. Ne? <lacht> und äh, ja, dann haben wir Reset Data. Also wenn man nochmal komplett von neu anfangen will, sollte man das da drücken. Und äh, ja, dann haben wir hier einen Petrol-Mode und einen Endless-Mode. Der Endless-Mode kommt erst noch, der ist noch nicht fertig. Und äh, ja, ich würde sagen, Gehen wir mal ins Game. Ich bin echt gespannt, was uns so erwartet. Ich habe einmal ganz kurz reingeschaut, mal kurz die Steuerung zu checken und äh, das war es dann aber auch schon. Und äh, ja, legen wir los, oder? Viel Spaß! Okay. Wir sind ja in einem Zimmer. Wichtig ist äh, noch zu erwähnen, wenn ihr irgendwo spielt und ihr seid dann irgendwie weit weg von dem Ganzen. Einfach Thumbsticks, beide drücken und schon haben wir einen Recenter. Und äh, ja, wir sind wieder am Start. Ja, wir sollen natürlich die Kiste öffnen, aber wir schauen uns erstmal so ein bisschen um. Wir haben ein schönes Handy, ne? Katzenhandy. Aber ja, das ist natürlich schade, dass er direkt zurücksnappt, wenn man hier keine Unordnung machen kann. Guck mal, Vichy. Wir müssen uns aber mal anschauen hier. Okay, das geht nicht. <lacht> Kann man hier reingucken ins Teleskop? Ja, wow. Das ist cool. Das war gerade der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben die Sternzeit 93.86719. Okay. Yuki will hier raus, ne? Komm, Yuki, komm raus. <lacht> ja, die lebendig gewordene Actionfigur, würde ich mal sagen, ne? Schnappen wir uns die mal. Gucken wir mal, wie die aussieht. Oh! Okay. <lacht> Yuki and my favorite kid are back. You're just in time for our petrol. As usual, I'll be your loyal sidekick pot. Ja, also wir haben Yuki hier in der rechten Hand. Also je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder spielt. Und den kleinen Kerl haben wir noch in der linken Hand. Let's check if everything's in order. Ah, ist alles okay, guck mal hier. I'm always ready. Yes. Can you collect all of these creative drive orbs? Also das ist auch. In dem Spiel müssen wir immer diese Orbs hier Können davon nachher irgendwelche Updates kaufen und so weiter und so fort. Watch out. Don't let the bullets hit you. Wow. <laughs> yeah! Yeah! Hold Yuki out in front of you. Mach ich. Ah, okay. Jetzt ist hier gerade um, was erschienen. So ein Energiebalken. This is Yuki's life bar. You will always see it. Yeah. If you hit, Okay. Also diese grüne uh Hubs. Wir geben uns wieder Leben. They are mostly gone, but we bump into a few strings every now and then. Hmm. A suspense ranger. You must keep them away from the star flower. They want to steal its creative drives. Trigger. Ah, cool. Macht. Haha. Okay, wieder. Very funny, Pot. That's what hm. quick press A to activate shield. Okay, wir haben ein Sch Sch Schutzschild. Das lädt sich hier auf, wie wir sehen. Linker Trigger to freeze bomb. Ah, der kleine Kerl hat auch Eisbomben. Ah, jetzt kommen wir auch schnell wieder. Gut. <lacht> Both the freeze bomb and shield will replenish with time. Ja, also wird wieder aufgeladen. <lacht> <lacht> Let's get this petrol on the road. We got this. We got this, genau, das wollte ich auch sagen. <lacht> Und los geht's. Okay, hier haben wir noch die, diese Orbs, die wir sammeln müssen und der kleine Sidekick kann, kann die auch sammeln. Whoa! Wow. Yeah. <laughs> Ja, ihr ne? hab ihr habt Yoki getötet. <lacht> Was war das denn gerade? Das kann man ja gar nicht schaffen. To the workshop. Ja, wir brauchen mehr Feuerkraft. Ich hoffe, das war nur jetzt fürs erste Level so, weil, wie, wie soll man das schaffen? Das war ja Wahnsinn gerade. No. The yokalians stole all the creative drive from our Starflower. Without, without it, creation will become destruction. Cars. Okay, was fürs erste Level und äh, jetzt geht's wahrscheinlich dann wirklich los. By collecting creative drive I can find your charms and power-ups to gear ups. Mal schauen, was es alles so gibt. To check your power-up collection, grab the master power capsule on your left. Up. Up. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Oder? Let's return to the city, I bring... Ciao. Aber kannst du mir da nicht auswählen? Nee, ne? Nee. Ciao. Okay. Jetzt geht's es nochmal in diese Stadt. Dann wollen wir mal schauen, ne? wie es jetzt aussieht. Oh, oh. Okay. So Shield Charger, ja, nehmen wir. Da muss man sich erstmal mal daran gewinnen, dass man mit den Eilen am besten die äh, einsammelt und mit der dann wirklich schießt und die Rehrt. Okay, Level Ist eigentlich mal etwas anderes vom dem Spiel passiert. Hm. Oh, was man also sich denkt wie ein Kind mit Actionfiguren so genommen hat. Boah, ihr seid so hässlich. Hier bräuchten ich gleich echt mal irgendwie wie Schild oder sowas. Ähm Lebensenergie. Okay, wir können noch nicht das hier nutzen. Oh Gott. We must keep going. Ja, komm. Komm jetzt wieder? Up is so clear. Ja, Yuki haben wir geschafft. Ich wollte dir gerade noch zeigen, aber. <lacht> Und jetzt kann man vielleicht was im Workshop freischalten. Damit die äh, Yuki immer wieder besser wird. Nein, doch nicht, okay. Aber also vom Look her gefallen, die merkst die du mir auch. Aber teilweise ist mir schon zu viel los für die, für die Anfangslevel, muss ich sagen. Hä? Huh? Aber diesen Pulsmustern, die die haben, diese Schießmuster, wird fast unmöglich. Auch vom Design her gefällt mir das mega. So. Guckt euch jetzt mal an. Das ist ja mehr Glück als alles andere. Aber wir haben noch eine Bombe, das ist gut. Oh, ein Ding oder was ist das hier? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hm. Come, come, come. Yuki, let's go. This is a sauer. Yes, it is a sauer. <lacht> Boah, ist echt hart. Also, ähm, ja, ist halt roguelike, ne? Also. Jetzt müssen wir echt hoffen, dass wir was freigeschaltet haben. Aber mir gefällt das Spielprinzip eigentlich. Auch klar, wenn es hart ist, aber man kann halt immer wieder äh, Yugi aufleveln. So, was haben wir denn jetzt hier? Wo ist, sehe ich denn jetzt irgendwie was? Okay, wir können hier... Charge Charm. Yuki can now charge your shots release the trigger to charge. Ah, cool. was ist das? Vitality Charm. Grant Yuki a permanent increase of... Auch nicht schlecht. Wir können dann äh, die Waffe aufladen, scheinbar. Up here. Stop. Can we do minute, Nur ein bisschen. Ah, okay, Die kann man jetzt nicht nehmen, also legen wir los. Wir sind jetzt scheinbar ein bisschen abgegradet, jetzt müssen wir schauen, ob wir ein bisschen äh, ja, besser vorankommen. Okay, also wir sind direkt wirklich am Anfangslevel, ne? also das ist natürlich hart. mal checken, ob man wirklich merkt, dass wir hier wirklich aufgeladen ja, ja, ja, ja, Wenn wir länger Zeit schießen, dann haben wir wirklich so einen äh, dicken Ball. Ja, man merkt auf jeden Fall direkt, dass sich was getan hat. keep going. so clear! So, jetzt geht's direkt zur nächsten. Relic Tree. Ja, ich denke mal, wenn man ein bisschen längere Zeit gespielt hat, dann wird man natürlich noch besser merken, was Yuki jetzt kann. Das sind halt die, die permanenten Upgrades, die man hat machen die Charakter natürlich dann richtig gut. Hä? Huh? Ich mach auch viel zu wenig mit dem linken Arm. So. Ja, Rock like. Ne, skip workshop and retry. Ja, möchte ich. So, noch einen Versuch machen wir. Let's keep going. hard ready! Episode clear! <laughs> so, now... <jetzt> aber... <laughs> Come you keep! Schwer zu sagen, wann nehme ich jetzt hier Schutzbild und äh, die Fußbombe oder wann ist die Verleudung, ne? Also das Spiel sollte man auf jeden Fall im Stehen spielen, nicht im Sitzen. Kann ich nur empfehlen. Get oh, das wird verdammt hart, ey. Wahnsinn. Okay. Jetzt haben wir vielleicht Glück, wir ein bisschen schnellere Rate haben. Komm. Also äh, mit dem aktuellen Charakter und ähm, Skilltree äh, habe ich noch keine Chance. Ja, Leute, das war Yuki und äh, ja, ein kleiner erster Einblick, äh, was euch so erwartet und ich finde es echt gar nicht so schlecht, ich finde es echt cool gemacht, äh, auch wieder so eine andere Art von Game. Äh, ja, also man hat ja so viele Sachen schon gesehen in VR und äh, ich finde, das, das hebt sich so auch so ein bisschen ab von, von allem anderen. Mir Gefällt es ist ein äh, echt äh, cooles Game, echt nett gemacht. Musik ist stimmig, ähm, Grafik passt echt gut äh, zum Spiel, finde ich, und das Design gefällt mir auch. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie stark Yuki wird und äh, wann wir dann mal äh, den Endgegner dann schaffen. Ich denke, man muss da echt ein bisschen hochleveln, äh, bevor man da eine Chance hat. Oder ich stelle mich gerade ein bisschen äh, ja, blöd an. <lacht> Aber wie gesagt, ich kann das Spiel äh, bisher vom First-Impression äh, First oder vom Ersteindruck her empfehlen. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen. Und äh, ja, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn es neue Videos oder Leistungen gibt. Und äh, ja, so unterstützt ihr meine Arbeit auch weiterhin. Und äh, ja, so wachsen wir zusammen. Ähm, ja, ich habe ja echt schon eine coole Community äh, aufgebaut hier und äh, bin auch echt stolz darauf, dass ihr mich so toll unterstützt, egal ob Abos, Likes, Spenden und so weiter. Also äh, möchte ich mich nochmal hiermit bedanken. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Bis dann. Ciao.